Herzlich Willkommen auf meinem Kanal und heute seid genau ihr an der Reihe ich persönlich finde derzeit kein Thema mehr ob welches ich ähm, meine Meinung abgeben kann bzw. meine Meinung preisgeben kann es würde zwar einige Themen geben allerdings sind das so Themen über welche ich derzeit gar keine Lust habe zu berichten weil ich einfach schon so dermaßen oft äh, ähm, in verschiedenen art und weisen äh, auf youtube schon existieren ähm, und ich suche derzeit ein neues hauptprojekt sozusagen eine neue eine neue richtung äh, auf welcher ich auf ähm, ich meinen kanal gehen kann sprich äh, andere videoarten wie zum beispiel vlogging falls euch das vielleicht interessiert da würde ich auch ein paar mal öfter rausgehen ähm, was kann man noch machen? Im Gaming bin ich eigentlich auch immer relativ fit dabei, allerdings ähm, ich habe tatsächlich keine Lust, das auf YouTube zu bringen, einfach aus dem Grund, dass ich das schon öfter hatte und ähm, ganz ehrlich gesagt, hat mir früher irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, einfach aus dem Grund, dass es einfach langweilig wurde, weil immer wieder irgendwelche Leute, die Aufnahmen crasht haben mit irgendwelchen Geräuschen, whatever, und deswegen wollte ich euch fragen, auf welche Video-Themen äh, äh, könnte man dazu zu sagen? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, ob ihr auf Vlogging Bock hättet, auf. von mir aus Gaming, auch wenn ich jetzt nicht so viel drauf Bock drauf habe. Ähm, auf. Ja, keine Ahnung was. Ähm, schreibt mir es am besten einfach mal in die Kommentare. Ähm, ich mache genau hier jetzt auch noch eine Abstimmung, äh, wo, wo ihr dann sagen könntet, ähm, ist mir egal, ich möchte Vlogging oder mach was auch immer du willst. Wenn ihr einfach irgendwelche anderen Sachen äh, habt, die ich machen soll oder könnte, äh, einfach in die Kommentare. Ich schaue es mir an und sage euch dann so schnell ich kann, ähm, ob ich das mache, ob ich Bock drauf hätte oder ob ich das verabscheue. So viel mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ähm, Ihr braucht mir kein Like drauf geben, weil ich habe ich nur gelabert. Pff, egal, ähm, ja, bis zum nächsten Video. Vielleicht mit einem anderen Konzept, nicht mehr Manusblogging. Vielleicht ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das wird weiterhin bestehen, äh, nur halt wahrscheinlich auch mit anderen Themen im Fokus. Haut rein, ciao.